Medizinwissen in fünf Minuten. Die nächste Etappe. Der Blick wieder in das magische Buch. D wie Glaukom. Glaukom. Vom Glaukom gibt es verschiedene Varianten. Für die Medizinprüfungen sollte insbesondere das akute Glaukom, oft auch als Winkelblockglaukom bezeichnet, beherrscht werden, da es einen klinischen Notfall darstellt und deshalb sehr häufig abgefragt wird. Fünf Minuten für das akute Glaukom. Die Zeit läuft. Über Jahrzehnte ist der Begriff Glaukom primär im Sinne eines erhöhten Augeninnendrucks definiert worden. Viele Befunde haben jedoch die alleinige Bedeutung des Augeninnendrucks als verursachender Faktor relativiert. Denn es gab zu viele Patienten mit einem Glaukom ohne erhöhten Innendruck, Augeninnendruck. Demnach wird das Glaukom heute als eine Art von Optikusneuropathie, eine Sehnerverkrankung, angesehen, die durch verschiedene Risikofaktoren einschließlich eines erhöhten Augeninnendrucks hervorgerufen werden kann. Grundlage des akuten Glaukoms ist aber tatsächlich eine dramatische Erhöhung des Augeninnendrucks. Um diesen Prozess wirklich zu verstehen, wollen wir uns die Kammerwasserbildung und ihren Abfluss genauer anschauen. Die, das Kammerwasser dient der Ernährung von Linse und Hornhaut. Es hält den Augeninnendruck aufrecht, der im Mittel bei etwa 16 mm Hg liegt. Bildung und Abfluss stehen in einem Gleichgewicht. Gebildet wird das Kammerwasser vom Ziliarkörper. Dieser gehört zur mittleren Augenhaut und geht vorne in die Iris, die Regenbogenhaut, über. Der Ziliarkörper gibt das Kammerwasser in die hintere Augenkammer, das heißt in den schmalen Raum hinter der Iris ab. Von dort muss es durch die Pupille in die vordere Augenkammer. Doch das geht nicht so einfach, da die Iris der Linsenoberfläche aufliegt und so einen Widerstand aufbaut, den es zu überwinden gilt. Man spricht hier auch vom ersten physiologischen Widerstand. Das Kammerwasser kann nun so lange nicht passieren, bis ein genügend hoher Druck aufgebaut ist, der die Iris schließlich von der Linse abzuheben vermag. Das heißt, das Kammerwasser fließt nicht kontinuierlich, sondern stoßweise von der hinteren in die vordere Augenkammer. In der vorderen Augenkammer, das heißt in den Raum, der vor der Iris liegt, also zwischen Iris und Hornhaut. Vorne angekommen erfolgt der endgültige Abfluss nun seitlich im Kammerwinkel. Dieser ist Teil der vorderen Augenkammer und wird im spitzen Winkel durch Hornhaut und Iris begrenzt. Hinter der Winkelspitze liegt der Schlemmkanal, der das Kammerwasser am Ende aufnimmt und an die Venen weiterreicht. Um den Schlemmkanal jedoch zu erreichen, muss das Kammerwasser durch eine schwammartige Wandstruktur hindurch. Diese nennt man das Trabekelwerk. In diesem Trabekelwerk wird der zweite physiologische Widerstand angenommen, den das Kammerwasser auf dem Weg zum Schlemmkanal zu überwinden hat. Das Prinzip ist klar. Nun zum Winkel Blockglaukom. In prädisponierten Augen, das können sein, kleine Augen mit flacher Augenkammer, Augen mit einer großen Linse. Das Linsenvolumen nimmt ja im Laufe des Lebens immer mehr zu. Eine vergrößerte Iris, wie zum Beispiel beim Diabetes mellitus oder Entzündungsprozessen oder Verklebungen. So durch diese möglichen Gründe kommt es zu einem verstärkten Kontakt zwischen Iris und Linse und somit zu einer pathologischen Erhöhung des ersten physiologischen Widerstandes. Man spricht hier auch von einem Pupillarblock. Dieser führt zu einer Drucksteigerung in der hinteren Augenkammer, wobei durch diesen Druck sich nun die Iris wie ein Segel nach vorne bläht und vor den Kammerwinkel schiebt. Das heißt, sie blockiert den Kammerwinkel, daher der Name, akutes Winkel-Block-Glaukom. Jetzt geht nichts mehr. Ein typischer Glaukomanfall entsteht einseitig durch Pupillenerweiterung entweder in dunkler Umgebung und oder durch emotionalen Stress. Als Musterbeispiel gilt der spannende Krimi im halbdunklen Raum. Akutes Einsetzen von starken Schmerzen mit möglicher Ausstrahlung in die Schläfe, in den Hinterkopf, in Ober- und Unterkiefer. Der Augenbulbus ist steinhart. Der Augeninnendruck kann bis auf 80 mm hochgehen. Das Auge ist komplett gerötet. Übelkeit, Erbrechen sind möglich. Vor dem Anfall können Nebel sehen und Farbringe um Lichtquellen den Anfall ankündigen. Die Pupille zeigt sich erweitert, entrundet und reaktionslos. Ein akuter Glaukomanfall ist stets ein Notfall. Der Patient bedarf der sofortigen augenärztlichen Versorgung, denn es droht, die er blind ist gesagt. Sowohl das akute Glaukom wie auch die chronische Hyperventilation sind zwei wundervolle Beispiele, an denen man festmachen kann wie wichtig es ist, die Anatomie und die Physiologie ordentlich zu lernen, um dann die Pathophysiologie daran schön abzuleiten. Und so werden die Krankheitsbilder wirklich verstanden und nicht einfach nur Symptome auswendig gelernt. Genau das ist eine unserer Maximen. Wenn Sie mehr in dieser Art sehen möchten, unten im Text finden Sie die Links zu unseren Online-Vorlesungen. Im Namen dieses Kanals finden Sie hier noch mehr Themen und hier die Möglichkeit, uns zu abonnieren.